Eine Kuh. Zwei Hosen. Ne, die schütteln sich dann. die Die schlagen ja, einfach nicht ganz selbst. Warum? Sorry. Bis man irgendwann zusagt und dann schütteln sich dann. sie sich die Hand. Marvin. Ich habe eine Frage, die Ohren nachgeklärt sind. Ich nicht. crawl around searching for higher ground can't see in front of me my enemies are trying every possibility ability to know if i can breathe if that's what you want you won't get it tonight und action hallo und herzlich willkommen heute zu einem sehr kurzen kleinen vlog heute sind wir hier an der Elbe, wunderschönes äh, Gelände hier, wunderschöne Landschaft äh, und drehen ein paar Review-Videos, ähm, haben das Ganze so ein bisschen mit einer kleinen äh, internen Firmenfeier verbunden und ähm, ich habe heute halt ein bisschen die leidliche Aufgabe, mal wieder Ton machen zu müssen, äh, aber was tut man nicht alles für Powerlight Works, damit unser Review-Kanal mal wieder ein bisschen neuen, frischen Content erhält. Und das werdet ihr alles bald auf dem PW-Review-Kanal sehen, also ich wünsche euch dann viel Spaß bei den Videos und ich werde mal wieder ein bisschen weiter drehen, die warten schon glaube ich auf mich und wir sehen uns dann mal wieder zu einem etwas größeren Vlog oder vielleicht mal zu einem anderen Video, was ich mal hier bald auf, einem Kanal, auf dem Kanal hochladen werde. Na gut, viel Spaß. Ich bin leider aus dem Und zwar, ähm, wir haben hier noch mal ein Gelände gefunden, äh, was vielleicht für ein Projekt in Frage kommt, das wir nächstes Jahr vielleicht drehen. Da geht es um den Endkampf äh, in Lüneburg an der Elbe 1945. Da ähm, befindet sich alles im Privatbesitz und mal schauen, ob das was wirkt. Aber hier mal ein kleines, kleine Eindrücke von dem Gelände, also es ist wirklich sehr schön. I'm crawling around, searching for hollow ground, can't see in front of me, my enemies I've tried every possibility, ability to know if I can bleed, if that's what you wanted, you won't get it tonight. Ja, wir versuchen hier gerade äh, so ein paar kleine Lichttests. Versuchen halt bei Nacht mal eine Atmosphäre zu zeigen, wo man einfach schönes Licht hat und auch die Leute filmen kann. Für unser bevorstehendes äh, neues Projekt will ich vielleicht noch gar nicht so viel verraten. Ich kann nur so viel sagen, dass es, und vielleicht verrate ich da auch so viel, dass es ein bisschen was mit Magie zu tun haben wird und es wird auf jeden Fall ein neuer Fanfilm werden. Ähm, das Skript ist schon so gut wie fertig. Wir haben schon einige Schauspieler, die mitmachen wollen. Und ähm, wie gesagt, wir machen jetzt noch die letzten Tests hier mit dem Licht. Und ich denke, dann kann ich mich auch an dieser Stelle gleich verabschieden ähm, mit diesem Vlog, mit diesem kurzen Vlog. Und wie gesagt, wie ich vorhin schon meinte, wir sehen uns dann bei einem nächsten längeren Vlog wieder.